Weniger persönliche Assistenz bedeutet für mich. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Weniger persönliche Assistenzstunden bedeutet für mich. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Weniger Assistenzstunden bedeuten für mich. Weniger Assistenz zu haben bedeutet für mich. Weniger, bedeutet für mich. weniger persönliche Assistenz bedeutet für mich. Weniger persönliche Assistenz bedeutet für mich. Weniger persönliche Assistenz würde für mich bedeuten. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Weniger Assistenz bedeutet für mich. Wäre ich fremdbestimmt statt, statt selbstbestimmt. Könnte ich nicht aufstehen. Ohne fremde Hilfe duschen gehen zu müssen. Und dabei jedes Mal Angst zu haben, nicht zu stürzen. Dass ich nicht auf die Toilette gehen kann, wenn ich muss. Stundenlang. Voller und zu Dass ich selten aufs WC kann und das ist höchst ungesund für mich. Könnte ich nicht mehr aus der Haus gehen. Fühle ich mich erst richtig behindert. Ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Kein frisches Mittagessen mehr zubereiten zu können. Ich kann die Sachen in der Wohnung nicht mehr erledigen, also ganz normale Dinge wie Wäsche aufhängen und es bedeutet für mich außerdem, dass ich nicht mehr selbstständig in meiner Wohnung mit persönlicher Assistenz leben kann. Mehr Abhängigkeit von Passanten und Nachbarn. Ich könnte weder berufliche noch private Termine wahrnehmen. Außerdem könnte ich nicht mehr einfach ausgehen oder Leute treffen, die ich treffen will. Einfach Freunde, ganz normal, wie es andere Leute auch tun. Nicht, dass ich weniger Freizeitaktivitäten unternehmen kann. Zum Beispiel Fußball spielen. Meine ehrenamtliche Tätigkeit als Leiter einer Jugendgruppe niederzulegen. Die Verschlechterung meiner Gesundheit durch mangelnde Bewegungsmöglichkeiten. Weniger Zeit für Therapie. Weniger Unterstützung bei Sporttherapie und anderen gesundheitserhaltenden Aktivitäten. Dass ich dann letztendlich auch weniger arbeiten kann, wenn ich nicht so gesund bin. Und wenn ich weniger arbeite, bekomme ich ja weniger... Assistenz über den Bund finanziert und dann habe ich wieder weniger Assistenzstunden. Dass mein gesamtes selbstbestimmtes Leben, das ich mir aufgebaut habe, in Gefahr ist. Wieder mit meinen Eltern auf Urlaub fahren zu müssen. In der Nacht keine Assistenz zu haben, die jedoch lebensnotwendig ist, weil ich ein Beatmungsgerät bra brauche. Ich könnte mir dann keine Nachtbereitschaften mehr leisten, dass ich ja Nachtschmerzen haben muss. Weil mich niemand umlagern kann. Das ist eigentlich ein Teufelskreis. Weniger Assistenz, unvorstellbar und gefährlich für meine Gesundheit, für meinen Körper und für mein Leben. Dadurch müsste ich wieder zu meinen Eltern nach Hause ziehen, enthalten oder sterben. Mehr Geld für persönliche Assistenz. Wir brauchen bedarfsgerechte finanzierte persönliche Assistenz.